1 zu 1 der Talk auf LTV. Auch in dieser Woche natürlich aus dem neuen Parkhotel in Heilbronn. Heute soll es ja etwas mehr um wirtschaftliche Dinge gehen. Wenn Sie LTV aktuell vergangene Woche aufmerksam verfolgt haben, dann haben Sie beispielsweise auch mitbekommen, dass in Heilbronn das Volksfest und das traditionelle Weindorf abgesagt wurde. Auch ansonsten von Bad Wimpfen bis hin auch in den Main-Tauber-Kreis, das Hohenloher-Weindorf in Öhringen. Viele Großveranstaltungen sind abgesagt. Was das jetzt speziell für Heilbronn und für ja den Tourismus auch in Heilbronn bedeutet, das möchte ich heute besprechen mit dem Chef der Heilbronn Marketing mit Steffen Schoch. Herzlich willkommen bei Steffen ja, Guten Abend, Markus Billig. Herr Schoch. Große ja, Schläge natürlich, was den Veranstaltungskalender betrifft. Kein traditionelles Weindorf, wieder die Weindorfer Auslese und auch kein Volksfest. Da haben Sie ja die Veranstaltung so lange wie möglich äh, rausgezögert. Sind es jetzt wirklich so große Schläge für den Heilbronner Veranstaltungskalender? Ja, wir haben ja bis zuletzt gehofft, dass sich die Inzidenz auch in Heilbronn normalisiert und wir deutlich unter die 35er Marke kommen, um einfach aus Sicherheit um Perspektive zu schaffen, solche Veranstaltungen durchführen zu können. Leider hat sich das nicht so entwickelt und Heilbronn ist bedauerlicherweise sehr hoch in den Inzidenzen, die wir nach wie vor nicht richtig zuordnen können. Und äh, demzufolge war es eigentlich dann nur der logische Schluss, um auch zu sagen, jetzt äh, müssen wir einfach äh, auch Farbe bekennen und haben in der vergangenen Woche das Heilbronner Volksfest absagen müssen und haben auch die Weichen gestellt für das Heilbronner Weindorf, das ja noch ein paar Wochen hin ist, aber eine Veranstaltung in dieser Größe hat einfach auch eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit, um die Ideen zu konzipieren, um die äh, Bewerbung äh, zu organisieren, die Partner mit einzubinden dass wir eigentlich da schon kurz vor Torschluss sind, um das dann auch so alles hinzubekommen, wie wir uns das wünschen. Das ist natürlich auch für die Schausteller, für die Marktbeschicker, insbesondere wenn ich an das Weindorf denke, für die daran beteiligten Gastronomen natürlich auch sicherlich auf der einen Seite nochmal so ein Tiefschlag, auf der anderen Seite es wäre weit und breit die einzige Volksfestveranstaltungen dieser Größenordnung gewesen. Viele haben den Betrieb ja sozusagen auch eingemottet. Wie geht's denen denn in dieser Situation mit jetzt über ein Jahr Corona? Ich glaube, das braucht man nicht zu fragen. Hätte man das vorher gesagt, ein Jahr ohne Aufträge, dann hätte jeder gesagt, undenkbar, geht überhaupt nicht. Wir sind in der Tat jetzt seit Frühjahr 2020 haben wir keine Normalität, was die Veranstaltungen betrifft. Sämtliche Frühlingsfeste, Volksfeste, Jahrmärkte wurden abgesagt. Die letzte, Veranstaltung, Pferdemarkt. die letzte Veranstaltung in Heilbronn, große Veranstaltung war der Heilbronner Pferdemarkt, hier rings um die Harmonie. Und schon eine Woche später war dann der Lockdown. Also es ist schon dramatisch, die Situation, wie sich die entwickelt hat. Und viele der Beschicker aus dem gastronomischen Bereich sind ja sowohl auf dem Volksfest als auch auf dem Heilbronner Weindorf, die Imbissbetriebe und ähm, ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass äh, alle dann auch wieder aufstehen und weitermachen können und damit äh, wir auch die Festkultur, die wir ja kennen in unseren Städten und Gemeinden, dass die auch wieder gepflegt werden kann. Möglicherweise wird vieles äh, anders aussehen, aber unter diesen äh, Prämissen war es einfach nicht möglich, auch Veranstaltungen durchzuführen. Sämtliche Fahrzeuge sind eingemoddet, die Fahrgeschäfte sind, müssen TÜV geprüft werden. Es gibt keine Anschlusstermine. In Biedigheim ist der Pferdemarkt abgesagt, in Stuttgart das Volksfest. Und auch andere Veranstaltungen finden derzeit nicht statt und Heilbronn wäre als solitär geblieben. Und insofern war es eigentlich die logische Konsequenz und auch eine ausweglose Entscheidung, dass wir auch in Heilbronn dann sagen, leider können wir es nicht durchführen, wenngleich vielleicht eine kleinere Biergartenveranstaltung mit einem angeschlossenen Funpark durchaus möglich gewesen wäre. Aber die Schausteller waren einfach nicht handlungsfähig. Jetzt wird ja geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, eventuell einzelne Schausteller, einzelne Gastronomen eventuell in der Innenstadt unterzubringen, also auch dezentral. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema, das ja auch dezentral in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Das Weindorf traditionell ums Rathaus, 300.000 Leute und also ja. Gemütlichkeit auch im Sinne von Eng und N beieinander, das gibt es nicht, aber wieder die Weindorf-Auslese mit kleinen Veranstaltungen und dezentral. Jetzt könnte man ja darüber diskutieren, ob das so ein Tiefschlag ist. Natürlich deutlich weniger Besucher, wenn wir sicherlich auch noch darüber sprechen können. Aber auf der anderen Seite eine Veranstaltung, die uns letztes Jahr Corona beschert hat und die ja glänzend angekommen ist. Also in der Tat, und natürlich hätten wir alle gern unser Weindorf, so wie wir es kennen, als große. Informationsbörse, als großer Platz, um sich zu treffen, ist es so ähnlich wie das Stadtfest, wo man zumindest einmal im Jahr wieder nach Heilbronn dann kommt, wenn man weggezogen ist. Und auch jeder Neuheilbronner ist Pflichtprogramm, auf das Heilbronner Weindorf zu gehen. Viele Firmen hier aus dem Stadt- und Landkreis machen extra ihre Jahrestagungen, Vertriebstagungen. Genau zu diesem Zeitpunkt, wenn das Heilbronner Weindorf stattfindet, und äh, es war uns aber ähm, auch klar, dass 300.000 Menschen an elf Tagen dicht an dicht um das Heilbronner Rathaus, äh, was ja eine der größten Weinveranstaltungen bundesweit überhaupt äh, dann ist, nicht äh, stattfinden kann. Und wir haben im letzten Jahr bereits überlegt, wie können wir trotzdem qualitätvoll unser Kulturgut in der ältesten Weinstadt Württembergs präsentieren. Wie können die Weingüter, wie können die Gastronomen sichtbar werden? und hatten da die Idee, der Weindorf Auslese, also das Beste wie bei der Auslese des Weines, dann auch zusammengefügt und den Wein einfach kultiviert, dann auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Und im vergangenen Jahr ist da ein Veranstaltungsprogramm mit über 140 Veranstaltungen an rund 30 Orten in der Innenstadt, auf den Weingütern und auch teilweise im Heilbronner Land entstanden. Und ja, wir schätzen, dass bis zu 30.000 Menschen dann auch tatsächlich dorthin gekommen sind. Und ähm, wir haben bemerkt, naja plötzlich hat man das Thema Wein durch diese Veranstaltung noch viel sichtbarer wahrgenommen. Das Heilbronner Weindorf findet Anfang September statt normalerweise und dann wird alles wieder abgebaut. Dann ist es nicht mehr sichtbar unterjährig. Aber die Weingüter, die Gastronomen, die sind auch unterjährig sichtbar. Und äh, auch die Weingüter, die Wengerter, konnten viel intensivere Gespräche auch mit ihren Kunden führen und, was ja auch so der große Vorteil ist, man konnte gleich ein, zwei, drei Weinkartons dann mitnehmen und wenn er auch zu Hause noch geschmeckt hat, wusste man genau, aha, ich fahre hier Richtung Wartberg, biege links ab und genau da muss ich hin und hole meinen Wein auch beim nächsten Mal. Das ist beim Weindorf ein bisschen schwieriger, da weiß man irgendwo, hatte ich einen guten Wein getrunken aus der Auswahl von über 400 Produkten, ist dann meist nicht ganz so leicht, das auch nachzuvollziehen. Also es hat beides so seine Seiten und ähm, deshalb war für uns auch äh, sag mal das eine gute Möglichkeit auch für dieses Jahr vorzuschlagen, lasst die Heilbronner Weindorf-Auslese aufle wieder aufleben, lasst die Kernelemente mit den zentralen Weinprobenveranstaltungen von der Vorstellung der Spitzenprodukte in der Premium-Weinprobe bis hin zu Themenweinprobe Bibel und Wein oder Wein und Schokolade dann auch wieder dieses Jahr anbieten und neue Themen wieder zunehmen, um auch neue Zielgruppen anzusprechen, möglicherweise jüngere Zielgruppen anzusprechen, auf Trends zu reagieren, beispielsweise die Roséweine, die momentan ein Trend sind, jetzt gerade wenn es so schön warm ist, ein kühler Roséwein herrlich auf der Terrasse abends oder auch das Thema Sekt zu spielen oder was ja auch zunehmend nachzuvollziehen und bemerkbar ist ist, dass die Flaschenausstattung mit tollen Etiketten ähm, dann auch auf den Markt gebracht werden. Und da kann man nur sagen, das Auge trinkt mit. Und sicherlich werden wir das auch dann die Probe aufs Exempel machen, möglicherweise mit den Hochschulen zusammen, mit den Studierenden, sowohl an der Hochschule Heilbronn als auch an der dualen Hochschule Baden-Württemberg hier am Campus Heilbronn gibt es ja Studiengänge, die mit Food Management und Wein zu tun haben. Und das werden wir uns natürlich zu eigen machen. Gab es die letzten Jahre oder im letzten Jahr ja auch schon so die die ersten Kooperationen, die ersten Versuche? Es ist natürlich auch so ein bisschen ein offenes Konzept, was das Ganze auch interessant macht. Vieles ist möglich, vielleicht gibt es ja auch äh, noch ein paar Überraschungen, äh, da werden wir vielleicht auch nochmal äh, drüber reden können. Aber als obersten, ich sage jetzt mal, Touristiker und und äh, Veranstalter äh, in Heilbronn schmerzt Sie sicherlich, dass natürlich statt 300.000 plus 30.000 kommen. Ist das auch zahlenmäßig natürlich dann ganz was anderes? Ja, klar. Ich meine, die Hotelzimmer waren äh, Anfang September waren voll. Der Herbst ist eh unsere starke Reisezeit, Heilbronnische sehr stark geprägt vom Geschäftsreisetourismus und wir hatten die letzten Jahre begonnen mit den Vorbereitungen der Buga dann durch die Bundesgartenschau und da hatten wir auch danach gehofft, dass wir auch viele neue Gäste ansprechen, die im Freizeitbereich nach Heilbronn kommen, Radfahren, Wandern, Weinproben machen, die Kulturangebote nutzen und natürlich unsere Experimenta besuchen als das größte Science Center in Deutschland mit äh, einer faszinierenden ähm, Dauerausstellung und äh, sag mal, äh, weltweit äh, äh, führenden äh, Ausstellungen, wie jetzt äh, in diesem Jahr, dass die Meeresausstellung nach Heilbronn kommen wird. Also das sind Themen, die auch weit überregional Menschen nach Heilbronn äh, dann locken und diese Masse wird, äh, natürlich voraussichtlich nicht erreichbar sein. Aber ich glaube, wir machen auch die Türen auf für den Freizeittourismus für Menschen, für Familien, die sagen, Mensch, ich bin seither immer in die Pfalz, an die Mosel, an die Saar gefahren oder an die Wachau und lass uns doch einfach mal in Heilbronn, im Heilbronner Land und Hohenlohe schauen, was man hier zu bieten hat. Und viele werden überrascht sein, was diese Region bietet. Ist auch so der Entdeckerimpuls, impuls den wir dann auch setzen können. Und das Thema Urlaub zu Hause, Urlaub in Halbronjen ist deshalb auch das Motto, das wir auch in diesem Jahr wieder über viele unserer touristischen Aktivitäten dann auch stellen. Das ist ja ein Punkt der Pandemie. Dieser ja, Tourismusfokus auch wieder sozusagen zurück ins, ins eigene Land, der letztes Jahr da begonnen hat, wird der in diesem Jahr so weitergehen? Kann Heilbronn, kann die Region von diesem neuen Trend profitieren, dass man eben solche anderen Angebote auch noch zusätzlich eben ins Schaufenster stellt? Also ich hoffe es sehr und ich glaube auch daran, dass das ein Impuls für den regionalen Tourismus dann spielen wird. Einmal liegen wir perfekt an überregionalen Radwanderwegen, wie dem Neckartalradweg, der von Stuttgart nach Heidelberg führt. Wir sind an der Burgenstraße, die von Mannheim bis ins fränkische Bayreuth führt und wo es durchaus lohnt, mal von der Autobahn oder vom Radweg runterzufahren und auch Heilbronn anzugucken. Und mir selbst geht es auch so, dass ich jetzt während der Pandemie auch trotz alledem Zeit dafür hatte, um hier auch bei uns in der Region mal einen Spaziergang zu machen, ob man im Stadtwald ist, auf der Waldheide, durch die Weinberge läuft. Man entdeckt ganz neue Perspektiven und auch als Kind Heilbronn, wie ich das ja bin und im Köpfertal und auf dem Gaffenberg auch groß wurde, sagt man, Mensch, jetzt ist mal die Zeit dazu, auch dort wieder hinzugucken und sieht dann seine eigene Stadt mit, mit ganz anderen Augen. Und ich kann eigentlich nur jeden motivieren, das zu tun. Da gibt es ganz viele Überraschungselemente, schöne, unentdeckte Orte, Wohlfühlorte, wo man sicherlich auch dann hinkommt. Und was auch das Wunderbare ist, dass es inzwischen auch ein sehr ausgeprägtes Angebot von Weinausschankstellen sowohl im Stadt als auch im Landkreis gibt, mit einem Fläschchen Wein auf der Mauer am Wattberg zu sitzen, auf die Stadt zu schauen. Ich kann nur sagen, das hat Goethe schon gemacht. Und es ist heute immer noch genauso schön. Es gibt ja seit letztem Jahr auch einen neuen Reiseführer für Heilbronn. Ist das vielleicht auch generell mal so ein Tipp, sozusagen diesen touristischen Blick auf Heilbronn zu wagen? Gerade wenn man aus Heilbronn oder der näheren Umgebung kommt, sind es ja Sachen, mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigt, wo man die Sachen, die man schon immer kennt, vielleicht regelmäßig besucht, aber dadurch vielleicht eben auch ja vieles auslässt, was sich die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat und was man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Wäre das mal so eine Empfehlung? Ja natürlich, wir haben jetzt zur Bundesgartenschau erstmals wieder einen bundesweit im, oder im deutschsprachigen Raum aufgelegten Reiseführer mit Merian gemacht und aktuell ist jetzt mit Marco Polo ein Reiseführer entstanden, also etablierte Reiseführermarken, die für Qualität stehen Und uns ging es ja selbst so, das hat eine freie Redakteurin, ist da auch auf Spurensuche gegangen. Und als wir das dann bei uns bei der Heilbronn Marketing durchgeblättert haben, da sagten wir, Mensch, unsere Stadt ist so schön, da gibt es so viele schöne Ecken. Jetzt sind wir täglich hier unterwegs und trotzdem gibt es Dinge, die wir noch nicht kannten, ob in der Gastronomie, ob lokale Einkaufstipps, ob Aussichtsorte, wo man den Sonnenuntergang wunderbar entdecken kann. Es gibt äh, Angebote für Kinder, für Familien. Es gibt tolle Angebote, gerade bei unseren Weingütern, bei den Wängertern, Wir sehen, dass man im Herbst dann auch mit zur traubenlese mal gehen kann und sagen, komm, ich zieh mal die Gummistiefel an und geh mal mit raus und äh, kauf nicht nur den Wein in der Flasche, sondern guck auch mal, ähm, wie das alles im Weinberg entsteht. Da sind viele, viele Tipps drin. Bei uns in der Touristinfo ähm, kann man den Reiseführer erwerben, aber auch in jedem Qualitätsbuchhandel bundesweit oder, was wir nicht so gern hören, auch online bestellen. Aber wer das möchte, kann es natürlich auch dann tun und sich einfach da mal reinlesen und dann vor Ort gucken, ob es tatsächlich so ist und sich auch mit uns gerne da austauschen dazu. Vielleicht auch ein Tipp, wenn man Gäste gerade auch von, von außerhalb empfängt, um denen mal ein bisschen was zu zeigen, da auch mal nachzuschlagen und sich auf den neuesten Stand äh, zu bringen. Das ist ja auch so eine Frage, die touristische Werbung, die Sie betreiben bei Messen beispielsweise, auch wenn das jetzt natürlich Corona-bedingt im letzten Jahr auch äh, nicht im üblichen Umfang äh, war. Da sind es ja gerade die Punkte, die für Sie auch interessant sind. Die Pfunde, mit denen halt Ron wuchern kann, viele haben es ja schon angesprochen. Ist es auch das, was außerhalb ankommt, wahrgenommen wird, beispielsweise so eine Einrichtung wie die Experimenta? Ja, es sind drei Säulen, die wir im Touristischen äh, in den Mittelpunkt stellen. Das ist einmal natürlich äh, der bereits mehrfach erwähnte Weinbau. Heilbronn ist die älteste Weinstadt in Württemberg. Seit über 1250 Jahren wird hier Wein angebaut und das hinterlässt Spuren. Ähm, das, äh, und überall dort, wo Wein ist, ist es ein bisschen wärmer. Da sind die Menschen auch offener und bei einem Gläsle Wein kann man sich wunderbar austauschen. Das zweite Thema was dann auch mit der prägenden Landschaft zusammenhängt, ist der Neckar und wir haben ja gerade in Heilbronn die letzten Jahre den Neckar immer wieder mehr dann auch für unsere Freizeitbeschäftigung mitentdeckt, ob es an der Neckarmeile ist, wo man einfach die Gastronomie abends genießt, der Weinpavillon an der Neckarbühne betrieben durch die Weinvilla und auch viele andere Gastronomenpartner, die Kaffeebucht, wo man Boote mieten kann, das Stand-up-Paddling auf dem Neckar. Wir haben Stadtführungen, die man im Kanu machen kann und durch eine der ältesten Schleusen hier in Süddeutschland händisch dann auch durchschleust oder auch aufbricht mit einem unserer Ausflugsschiffe von Heilbronn in Richtung Stuttgart oder Heidelberg. Also da gibt es wunderbare Dinge, den Neckar zu entdecken und was natürlich auch eine überregionale Reichweite dann hat und last not least die Experimenta. Das Vorzeige Museum, das Vorzeige Science-Sender bundesweit schlechthin für Jung und Alt, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, bis zur Oma, Opa, ist alles mit dabei, die viele Dinge entdecken im naturwissenschaftlichen Bereich, den Science-Dome mit faszinierenden Filmen, die präsentiert werden. Und man kann es gar nicht alles entdecken äh, an einem Tag oder einem Nachmittag. Deshalb empfiehlt es auch für die Bürgerinnen hier, sich einfach mal eine Dauerkarte ähm, zu holen und äh, das auch mehrfach Schritt für Schritt dann auch zu entdecken. Und äh, wie jetzt jüngst die äh, partielle Sonnenfinsternis, die man dann auch äh, dann von äh, der Sternwarte aus äh, beobachten konnte, so sind regelmäßig äh, Veranstaltungen, die äh, vielleicht viele gar nicht vermuten hätten hätten, dass das in Heilbronn ähm, dann auch stattfindet. Und es gibt ja auch noch das Drumherum, das sei Fairness halber auch gesagt, also fällt mir jetzt ein, so vom Hölderlinhaus Laufen bis zu den Freilichtspielen Schwäbisch Hall ist es ja eigentlich auch eine, eine gute zentrale Lage, um auch drumherum noch ein bisschen was mitzunehmen. Ne? Aber wir wollen natürlich auch noch mal auf Heilbronn schauen. Ähm, die ganz großen Veranstaltungen, die sind äh, ja absehbarerweise in diesem Sommer so also nicht möglich, auch im Herbst nicht möglich. Auf was dürfen wir uns denn einstellen und freuen? Was wird es denn in den nächsten Wochen und Monaten an Veranstaltungen in Heilbronn geben, geben können? Ja, aktuell gestartet ist der Heilbronner Weinsommer. Das ist eine Dachmarke für alles, was mit dem Thema Wein zu tun hat. Also nicht nur das Wengerthäusle am Wattberg, das jeweils am Wochenende geöffnet ist oder die Neckarbühne. Ja, in der Weinsommer, das sind die vielen Stadtführungen, die Erlebnisführungen, die mit dem Thema Wein zu tun haben. Die Kellerproben, die Weinproben auf den Weingütern, die Weinfeste, die Hoffeste, die in dem erlaubten Rahmen dann auch stattfinden. Und wir haben hier in der Region auch sehr, sehr viele Weinerlebnisführer unterwegs, die mit innovativen Ideen dann auch da ihre Gäste dann motivieren, das Thema zu entdecken. Ob es äh, Tafeln sind, die im Weinberg stehen, wo ähm, mit äh, selbstgemachten äh, Zwiebel, Kartoffelkuchen oder Lauchkuchen dann die Weinprobe begleitet wird. Also da sind ganz viele Dinge ähm, dann drin. Auch da kann ich nur motivieren, mal zu gucken: Heilbronner Weinsommer, ähm, die, die, äh, die Angebote, die täglich äh, dann quasi auch aktualisiert werden. Ja, wir gehen momentan auch davon aus, dass die Märkte durchaus stattfinden können, ob es da deutsch-niederländische Stoffmarkt, der Hafenmarkt, dann ist auch die Flohmärkte, hoffen wir, dass die bald wieder ähm, stattfinden dürfen. Wir werden ähm, anstelle unseres Heilbronner Kinderfestes werden wir im Wertwiesenpark ein Kindertheater Anfang Juli anbieten. Ähm, Corona-konform, jede Familie darf auf einer Decke oder auf einem Platz im großen Wertwiesenpark sitzen, darf dann verschiedene Theatervorstellungen von Radlrutsch ähm, dann folgen. Wir werden einen Kunsthandwerkermarkt auf dem Platz am Bollwerksturm mitmachen. Also da werden ganz viele Dinge auch über den Sommer dann kommen. Dann, wie bereits erwähnt, die Weindorf Auslese Anfang September. Und wir hoffen sehr, sehr, dass wir im Herbst gemeinsam auch mit den Einzelhändlern in der Innenstadt die Handelsveranstaltungen durchführen können. Da ist einmal die weit über Heilbronn hinaus beliebte Veranstaltung Chess und Einkauf. Ähm, geplant Anfang äh, Oktober. Wir haben Ende Oktober den Heilbronner Lichterzauber, wo wir die Innenstadt wieder in eine wunderbare Illumination versetzen werden. Und wir hoffen natürlich auch ganz arg auf den Heilbronner Weihnachtsmarkt, der dann auch äh, dann zu Weihnachten in der Adventszeit äh, dann auch starten soll. Und natürlich äh, für alle, die sich noch an die Buga erinnern. Dort gab es bei der alten Reederei die Ferlebühne. Und auch die werden wir im August wieder aktivieren als eine Kulturbühne mit einmal interkulturellen äh, Angeboten, mit den äh, interkulturellen Vereinen aus Heilbronn, die sich präsentieren, aber ähm, dann auch mit anderen äh, Themen wie Comedy ähm, oder ähm, ja, äh, verschiedenen musikalischen Beiträgen, die hier mitten im Fluss äh, dann stattfinden, um das neckerherrliche Leben, das wir hier genießen können, auch nachverfolgen zu können. Also Sie sehen, wir haben nach wie vor ganz viele Ideen im Köcher und sitzen da, sagen wir, jeden Tag im Büro und gucken auf die Inzidenzzahlen und wenn wir dann mit der Planung loslegen können, um letztendlich die Heilbronnerinnen und Heilbronner dann auch wieder zu unterhalten, um Menschen in die Stadt zu bringen, um Handel und um Gastronomie in Szene zu setzen und Heilbronn als Ort auch erlebbar zu machen. Das ist ja auch mit Ihre Aufgabe, gerade jetzt auch nach der Pandemie, diese Innenstadtbelebung. Jetzt haben wir ja vieles gehört, was die Leute dann wieder in die Stadt lockt. Wir haben auch gehört, jeden Tag, Ihr Blick natürlich auch auf die Inzidenzwerte. Was erwarten Sie denn, wird diese Situation Corona? generell diese Veranstaltungen, die Möglichkeiten von Veranstaltungen ändern? Wird es da was äh, ja, sich dauerhaft äh, verändern oder auch verändern müssen? Na ja gut, ich denke mal, die Situation äh, wird nach Corona eine andere sein als vor Corona. Ich glaube aber auch, dass die Menschen schnell vergessen und sich schnell wieder freuen an Dingen, die wieder möglich sind. Wenn wir uns begegnen können, wenn wir in die Gastronomie gehen können, wenn wir ein Gläsle Wein, ein gutes Essen genießen können, wenn wir die Konzertveranstaltungen, die Theaterveranstaltungen, andere Kulturangebote äh, besuchen können. Aber ich äh, habe schon so ein bisschen Sorge, was das bedeutet für unsere Großveranstaltungen und Großveranstaltungen wie ein Trollinger Marathon, wo 8000 Läuferinnen und Läufer oder ein Firmenlauf in einer ähnlichen Größenordnung dicht an dicht und eng an eng, Volksfest, Weindorf, ähm, auch die Märkte. Ähm, möglicherweise wird sich da schon äh, etwas verändern und deshalb kann ich nur ähm, sag mal, die Menschen äh, noch mal so ein bisschen motivieren zum Durchhalten, Maske tragen, Abstand halten, Desinfektion, ähm, das Impfangebot äh, wahrnehmen, das hier in einem, äh, sowohl bei den Ärzten als auch in den Betrieben angeboten wird oder bei uns im Kreisimpfzentrum in Horkheim. Ich glaube, äh, es wird einfach der, das Gesamte sein, äh, dem wir uns stellen müssen um dann auch in eine hoffentlich unbesorgte Zukunft dann auch gehen zu können. Aber ich glaube, die Unbesorgtheit wird möglicherweise eine andere sein als die, die wir vorher hatten. Und umgekehrt würde ich mir auch so ein bisschen wünschen, dass wir mit mehr Demut auch mit unserer Erde, mit unserem Umfeld dann umgehen und auch vielleicht das ein oder andere hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, was wir alles gemacht haben ob wir zum Kurzurlaub am Wochenende wegen zwei, drei Tagen, zwei, drei Stunden fliegen müssen, ob wir ähm, alles online bestellen und dann wieder zurückschicken, was uns nicht gefällt, oder ob wir uns einfach auf die Regionalität auch zurückbesinnen. Und das in allen Bereichen, was äh, Gastronomie, Einkaufen und auch das Freizeiterlebnis betrifft. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns zumindest Gedanken machen, für uns eine Entscheidung dann treffen und dass hoffentlich oft dann auch die Entscheidung für das Lokale, für das Regionale, für das Heimische dann fällt, weil wir sind alle gefordert. In dem Sinne unseres Slogans Wir für Heilbronn müssen wir alle Bürgerinnen und Bürger, wir in der Verwaltung, wir Touristiker, die Unternehmen einer starken Zukunft unserer Heimat bauen. Wir für Heilbronn ist deshalb unser Motto, das wir von der HMG und der Stadtverwaltung auch ausgerufen haben und möchten da möglichst viele dann da auch mit einbinden, wir für Heilbronn, das heißt auch ein Stück weit Zukunft für unsere Heimat, für unser Heilbronn, das wir alle mögen und lieben. Und das wird uns sicherlich auch noch immer wieder regelmäßig die Gelegenheit geben, miteinander das Gespräch zu suchen. Für heute darf ich mich bedanken, war sehr interessant. Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing, vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Wir freuen uns nicht nur auf Veranstaltung auf den Sommer, der da hoffentlich mit immer weiteren sinkenden Inzidenzen kommt, sondern natürlich auch auf die kommende Woche. Auch dann wieder eins zu eins der Talk auf LTV. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.